Möchtest du die Politik in Koblenz aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns, bei den Grünen Koblenz, genau richtig. Denn bei uns kannst du am Kommunalwahlprogramm 2019 selbst mitschreiben. Mir zum Beispiel ist eine Verbesserung des Radnetzes in Koblenz ganz besonders wichtig. Und übrigens, Politik macht auch echt Spaß.